Hallo, wir grüßen Sie ganz herzlich. Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind hier. Und äh, wir stellen uns kurz vor, mein Name ist Dorothee Burkhardt. Und ich bin Ruth Ja, Ja, wir sind für, stehen hier für Sicherheit und Vermögenbildung für unsere Kunden. Und zwar als Partner von der Stütz Immotax GmbH. Und die haben sich schon seit vielen Jahren hier mit Immobilien beschäftigt. Und heute sind wir hier, weil wahrscheinlich haben sie sich auch schon mal gefragt, wie ist das, was machen wir mit dem Geld hier? Wie geht das? Wir, es gibt Nullzinsen, es gibt eine Inflation. Wie kann ich das in Sicherheit bringen? Und dann kommt die Idee Immobilien, und zwar Immobilien als Kapitalanlage. Das bedeutet, man vermietet eine Immobilie und hat dann noch eine Rendite heraus. Das ist eine gute Idee, aber dann kommt die große Frage, wo finde ich etwas, in einem guten, zu einem erschwinglichen Preis. Und dann soll es ja noch eine Qualität haben, nicht nur einfach irgendwie etwas, was kaputt ist. Das ist natürlich günstig zu haben. Günstiger Preis, guter Preis und gute Qualität. Wo finden wir das? Und wenn man das hat, dann ist die Frage, ja gut, jetzt habe ich das, aber ich muss mich darum kümmern. Und da haben wir eine gute Nachricht für Sie. Ja, es gibt diese Immobilien, erschwinglich, guter Preis und dann ein rundum sorglos Paket für Sie. Hausverwaltung, Mietverwaltung ist dabei und Sie sind betreut vor, während und nach dem Kauf. Also, Frau Höferlin hier neben mir, Sie hat gerade Ihr Haus verkauft. Und dann hat es schon sehr vor der Frage, was mache ich mit dem Geld? Frau Höferlin, wie war das? Ja, genau so war es. Ich habe mich gefragt, was mache ich? kam dann mit der Firma Stützmuttags in Verbindung und die haben mir eine Wohnung angeboten, eine Zweizimmerwohnung. Die habe ich dann erworben zu einem Preis von knapp 120.000 Euro. Ein wirklich guter Preis, denn es ist auch keine alte Wohnung. <lacht> <lacht> und ähm, genauso wie es die Frau. Das heißt, von welchem Jahr ist die? Die ist aus dem Jahr 2007, 2006, 2007 Aha. gebaut worden. Aha. Und ähm, genauso wie Sie es gesagt haben, Frau Burg hat ein rundum sorglos paket die Hausverwaltung kümmert sich um alles, was mit der Abrechnung zu tun hat, mit dem Haus. Es gibt eine Mieterverwaltung, die kümmern sich um die Mieter. Und Sie müssen sich jetzt aber erst noch einen Mieter finden? Nein, Mieter war schon drin, als ich die Wohnung gekauft habe. Ach, Mieter war der schon Mieter drin. bleibt auch drin, voller Freude, weil er sich dort sehr wohl fühlt. Aha, aha. Und äh, ich muss mich wirklich um gar nichts kümmern. Und Sie konnten das Objekt ich, dann auch besichtigen oder ging das einfach nur auf dem Papier? Nein, nein, nein. Es wurde mir angeboten, es wurde vereinbart und organisiert, eine Fahrt zur Besichtigung hin. Ebenso wurde organisiert auch die Fahrt, wo ich mitfahren konnte Aha. zum Notar. Aha. Aha. Wurde alles hervorragend gemacht und ich musste eigentlich nur noch nach dem Bezahlen der Wohnung meine Kontonummer für die Mieteinnahmen eingeben. <lacht> und die erste Miete ist schon da? Die erste Miete ist schon gelaufen. <lacht> ja, das ist, so, ist doch eine wunderbare Sache und so geht es ja. bei unseren Kunden hier. Ja, weil ja, Stütz ist schon seit über 40 Jahren am Markt. Über 11.000 Projekte erfolgreich äh, vermittelt und begeisterte Kunden, ja. entsprechende Zahl. Und jetzt ist die Frage, jetzt ist die Zeit für Immobilien, Sie können der Nächste sein. Also kontaktieren Sie uns, unverbindlich, wir, können, äh, wir treffen uns oder wir telefonieren zunächst miteinander. Und wie das weitergeht, das sehen Sie äh, in dem Chat, der jetzt folgt. Und wir würden uns freuen, Sie dann bald persönlich begrüßen zu dürfen. Bis bald! Bis bald!